so hallo an alle am fahrrad auf dem fahrradkanal ich bin jetzt hier in wuppertal oberbaum ähm, mit dem zug angekommen von remscheid ja und wie das gerade mal so direkt ist auf gleis 5 bzw 6 funktioniert der aufzug mal wieder nicht von hier aus möchte ich heute meine tour starten ähm, Näheres sage ich dann gleich noch mal draußen, wenn ich hier aus dem Bahnhof raus bin. Also bis gleich. So, liebe Fahrtkanalfreunde, auch hier ein wunderbares Erlebnis mal wieder. Und zwar da unten, der Aufzug hier zum Bahnhofsinnengebäude ist leider denn auch defekt und von daher. Eine freudige Überraschung hier in dem Bahnhof Wuppertal-Oberbahn. Ja, wie ihr seht, darf ich dann gleich hier auch das Fahrrad hochschleppen. Sehr schöne Sache ähm, an dieser Stelle. So, hallo nochmal auf dem Fahrradkanal. Ich bin jetzt hier mal an einer Stelle auf dem Vorplatz hier von Bahnhof Wuppertal-Oberbahn. Im Hintergrund sieht man hier schön den Endbahnhof der Wuppertaler Schwebebahn. Und ja, heute, wie gesagt, geht es auf tours Es werden so roundabout 60 Kilometer werden. Ähm, wir werden oder ich werde hier von Wuppertal-Oberbam, jetzt auf die Richtung Nordbahntrasse, den Berg da hinten hochfahren, hier hinter diesem Schwebebahnhof, und von dort geht es dann die Bahntrasse runter, ähm, erstmal in Richtung schwelm Gevelsberg so grob die Richtung, und dann geht es runter Richtung Elbschetal auf die, ähm, auf das erste Teilstück, was dort, ähm, umgebaut worden ist zum radweg die ehemalige bahntrasse von schwelm bis nach äh, bis runter nach wengern ähm, an der ruhr dort äh, werde ich dann treffe ich dann auf die auf den radweg der an, an der ruhr entlang führt und dem folge ich dann weiter in richtung westen bis zum bis zum Bahnhof ähm, Essen Kupferdreh. Dort möchte ich dann in die S9 einsteigen und wieder zurückfahren hier nach Wuppertal-Oberbarmen. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Den zweiten Akku habe ich heute auch ausnahmsweise mal mitgenommen. Ich weiß ja nicht genau, wie weit ich äh, komme. Ähm, zumal ich auch ein bisschen ähm, die Tour beschleunigen will. Mal schauen, ob wir die Drohne fliegen lassen können wir werden sehen genau auf dem rückweg muss ich leider hier auch wieder umsteigen muss mal schauen da fährt nur jede stunde eine s 9 bahn durch von essen kupferdreh bis nach hagen und die hält gott sei dank zufällig auf dem gleichen bahngleis wie mein zug der nach remscheid wo ich in den ich umsteigen muss auf dem gleichen Bahnsteig, sodass dass ich eigentlich auch nicht wieder runter muss von dem Bleis, wenn denn alles klappt. Ja, zum anderen bin ich hier heute unterwegs mit dem neuen äh, bzw. 9-Euro-Ticket wollte ich schon sagen, mit dem 49 euro Ticket Deutschland-Ticket heute. Ähm, Im Zug gab es schon die erste Überraschung für einen Radfahrer, der im Fahrradabteil war. Die Dame, die Kontrolleurin, hat ihn dann des Zuges verwiesen, weil er keinen Separates Fahrradticket hatte. Ja, das Deutschlandticket für 49 Euro beinhaltet nun mal keine Fahrradmitnahme. mal an dieser Stelle gesagt, in NRW ist ein separates Fahrradticket zu lösen. Das war schon vorher so, vor dem neuen euro ticket das war auch, ist auch jetzt vor dem 49-Euro-Ticket so gewesen. Von daher, es gibt Bundesländer, in denen kann man so oder so an Wochenenden oder manchen auch an bestimmten Zeiträumen an Wochentagen ohne ein zusätzliches Fahrradticket fahren. Das ist nun mal unabhängig vom 9-Euro-Ticket oder 49-Euro-Ticket. Da müsst ihr euch dann zu dem entsprechenden Bundesland schlau machen. Ja, hier raus gerade ein IC. Äh, hinter bzw. vor mir, da liegt der Bahnhof. Ich hoffe, man kann mich jetzt noch gut verstehen. Ich spreche mal ein bisschen in Richtung Mikrofon, was ich hier, hier vor mir auf der Brust habe. Ähm ja, wie gesagt, ich will jetzt mal los und ihr habt jetzt grob die Richtung. Natürlich werde ich wie immer eine Karte einblenden oder eingeblendet haben schon. Da könnt ihr dann noch mal sehen wie die ganze tour verläuft und wer dann wo an welcher stelle mit dem zug einsteigt auf dieser runde das bleibt natürlich jedem selbst überlassen das kann ja jeder planen wie er möchte auf jeden fall auch heute ein, wie gesagt ein kleiner test wie stark heute ist ja ein samstag wie stark die das, äh, das fahrrad Personenaufkommen in den zügen ist heute ähm, wochenende mit dem 49 euro ticket also ich würde sagen auf geht's so hallo jetzt hier auch noch mal vom schneidetisch aus hier der blick auf den schwebebahnhof Pataloperbam und hier links ein café zur rechten der berliner platz und schon geht es hier auch den Berg hoch. Und zwar hier die Langobardenstraße. Ja, die kommt dann hier oben auch auf der ähm, Schwarzbach-Route raus. Hier die hier abzweigt von der Nordbahntrasse. Und grob in Richtung Wuppertal-Langerfeld -Langerf geht. Ja hier der Blick auf den ehemaligen Bahnhof Wuppertal-Wichlinghausen. Ja und jetzt ähm, geht es mal hier zum Nordbahntrassencafé. Dort findet ihr dann auch eine Lademöglichkeit. So hier ist dann eine Ladestation. Damit ihr Bescheid wisst, könnt ihr dann hier euren Akku laden. Und hier gibt es einen Pot Kaffee. <lacht> ja und Eis. Ja, so schaut das aus. Kaffee nordbahn Ja hier zu Rechten war dann auch Wicked Woods. Das ist da so eine Skateboardhalle. Gut ich bin dann schon wieder weiter unterwegs hier in Richtung Edeka und Nettomarkt hier und ihr seht hier das ist ein bisschen unglücklich hier mit der Straßenquerung aber was soll's ja hier zweige ich jetzt ab weil ihr seht die rote Linie das ist so 1,2 Kilometer langer Umweg den die Bahntrasse früher gemacht hat ja und hier links geht es weiter zu dem Freibad Mellersbeek in Wuppertal das ist wie gesagt hier der Abkürzungsweg Geht es auch ein bisschen steiler berghoch. Also wer natürlich keine Lust hat. Da hinten ist die Bahntrassenbrücke. Genau. Und jetzt fahre ich da auch drunter her. Wie ihr seht, schön gemacht. Leichtbauweise ganz prima. Ja, hier ist glaube ich der ehemalige Haltepunkt Wuppertal. Nächste Breck glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig interpretiert. Nee, hier steht Haltpunkt Braken. So jetzt bin ich ja schon am Tunnel Schee. Der ist übrigens zu bestimmten Zeiten gesperrt. Bitte vorher schlau machen, wegen den Fledermäusen äh, gibt es da wohl Sperrzeiten und dann muss man den Tunnel leider umfahren. ja hier rechts seht ihr wo hier die ganzen Leute stehen da ist ähm, auch eine kleine Außengastronomie die sich hier so angesiedelt hat hier vom Bahnhof Schee hier biege ich jetzt wieder auf die Bahntrasse man hat das Stück quasi vor und hinter dem ehemaligen Bahnhof Schee leider nicht wieder hergerichtet genauso wenig wie hier dieser äh, Übergang über die Straße ist hier auch ein bisschen sehr unglücklich gemacht, deswegen habe ich das jetzt hier mal auch im Video drin gelassen, damit ihr das mal seht. Also zur linken da unten geht die Bahntrasse die ehemalige weiter Richtung Hattingen und hier rechts beziehungsweise die die ich jetzt hier lang fahre, ähm, geht eigentlich erstmal grob in Richtung Hasslinghausen. Das hatte ich bei der Anmoderation draußen auf dem, auf dem Parkplatz mit der eingeblendeten Karte Schwelm-Gevelsberg. Ähm, das ist ein bisschen weit hergeholt. Also Hasslinghausen ist dann schon eher passend. Was das jetzt für eine ehemalige Bahntrasse war, äh, viele nennen ja immer alles Kohlenbahntrassen kann natürlich alles gewesen sein hier geht es jetzt auch über die a 43 wie man gehört hat a 43 auch gut laut das ganze ja hier zu linken eine entsprechende äh, Mineralwolle, Mineralwolle Werk Wilhelm Zimmermann Ich fand das ganz toll hier zu linken Wie gesagt, dieses fachwerkartige Gebäude fand, fand ich also schon immer ganz faszinierend Bin ja diese Trasse hier schon mehrmals gefahren Aber auch hier rechts diesen Anscheinend geht ähm, Außenpark Der ist mir so Noch gar nicht mal so sehr aufgefallen früher. Ja hier kommt man hier ist auch eine Lokomotive äh, wie man sieht und hier gibt es anscheinend auch Pizza oder hier war mal eine Außengastronomie da steht auch noch ein Kohlenwagen und hier zur linken ist auch ein ja das ich weiß nicht wie man das nennt ähm, auch ein Verein der ähm, relativ schmalspurige, ich sage jetzt mal so äh, von wie in der Gruga so solche spurweiten ähm, Eisenbahnen betreibt also Gartenbahn kann man das weiß ich nicht ob das da der richtige Begriff ist ja wie gesagt ich bin jetzt hier auch schon abgebogen, abgebogen ähm, auf die B, auf die B 234 und wie man hört, das ist sehr unangenehm. Auch hier diese, diese komische weiße durchgezogene Linie, ob das wirklich da jetzt ein Radweg war, keine Ahnung. Ich fahre auch, wie gesagt, immer nicht diesen, diesen ausgewiesenen Radweg, ähm, weil also ich finde den wirklich nicht so attraktiv. Da fährt man dann doch ähm, mehr oder weniger auf relativ größeren. Ähm, Nebenstraßen, die dann auch mehr frequentiert sind. Also ich habe diesen Weg hier mir ausbaldowert. Ihr seht, hier sind schöne Landschaften. Da ist ein schöner Picknickplatz. Und man kommt hier auch an Rotwildzucht oder was auch immer. Das ist vorbei. Die ist jetzt hier gerade zur rechten. Vielleicht gehört hier auch hier zur links zu der Gastronomie. Und vielleicht bekommt man dann da ja auch ein Gebratenes Stück Rotwild. Ja, von daher geht es dann hier weiter ähm, durch dieses schöne Tal hier. Äh, hier steht Abbringerhauser Straße und hier bin ich auch schon unten angekommen. Wie man sieht, passiert immer noch nichts an der talbahnstrecke ja da ist so eine Stelle, so ein Brückchen wo ich immer mal wieder dann hineinschaue ob sich da irgendwie irgendwann mal doch was tut ähm, das ist am Oberbeck so nennt sich das und ähm, ich finde es immer schade dass sich da angeblich soll ja der Tunnel ähm, auf dieser Strecke nach Schwelm da soll ja dran gearbeitet werden oder sein aktuell naja wie auch immer vielleicht weiß da jemand was ein genaueres und hier unten kann man auch angeln angelpark elpsche Elbsch, tal nennt sich das also wer da mal die angel schwingen will der kann das dann tun so jetzt kommen wir auch hier endlich auf das untere fertige teilstück dieser Elbsche Talbahn. Hier beginnt sie und wie gesagt, man kann nur hoffen, dass bald endlich mal da weitergeht, dass diese Trasse dann auch weiterführt durch diesen, durch diesen Tunnel, der da ähm, wohl schon so weit ähm, fertig gemacht wird und Viadukte, die da ähm, restauriert werden, So viel ich weiß. Wie weit das alles gediehen ist, Vielleicht weiß da jemand von euch Näheres. Wäre natürlich schön, wenn auch endlich mal der Rest der Strecke, zumindest bis zu dem Tunnel, dann mal fertig gemacht würde. Dann könnte man sich dieses ganze Umweggedöns hier, was ich da gefahren bin, da durch die Landschaft bergunter ist, das ja kein Problem. Deswegen fahre ich auch die Strecke immer so herum. Ja, hier jetzt ein bisschen Drohnenaufnahme. Die erste auf meiner strecke hier auf der tour ihr seht hier ist nicht viel los wie gesagt diese elbsche talbahn da fehlt eben noch für die familien mit kindern die richtige anbindung wie gesagt man muss da oben durch die über die dörfer fahren und eigentlich kann man das auch nur so rum gut fahren so wie ich es jetzt fahre weil dann geht es wenigstens von der oberen Kohlenbahn da von Hasslinghausen immer runter. Ja hier jetzt zur Rechten der Blick auf äh, Wengern auf das wozu das jetzt eigentlich gehört kann ich jetzt nicht genau sagen Ja und hier ist dann auch schon die entsprechende Hauptstraße Ja und jetzt bin ich hier auch schon eigentlich fast schon an der äh, an der talstrecke hier unten hier das ist die Urtalbahn. betreiber ist das ähm, beziehungsweise wird das hin und wieder befahren von der von dem Verein hier Bochum ähm, Museum, Museumsbahn, Bochum Dahlhausen. Hier zur Linken sieht man die Schienen liegen. Das ist die Ruhrtalbahnstrecke. Und ja, man sieht so ein bisschen anhand, wie stark das hier schon vom Grünzeug zugewachsen ist. Also sehr oft fährt da wohl nicht mehr ein Zug. Ja, hier zur Linken ist dann auch schon... Die Zeche ähm, bzw. Muttentalbahn, genau. Die haben da hier in diesem Gebäude, was gerade zu sehen war, auch irgendwie ähm, Unterstände und hier links ähm, stehen auch viele Loren-Diesel-Lokomotiven äh, und wie ihr seht hier auch interessante Gebäude. Ja, die Muttentalbahn mh, verbindet das Ganze hier dann mit der Zeche Nachtigall. Ich weiß jetzt nicht, ob das dazugehört oder dass das eben von der Zeche Nachtigall da früher äh, auch ein Ableger war. Keine Ahnung. Hier sieht man noch ein paar verrostete Gütertransportwagen die hier vielleicht so als Deko stehen und hier noch geradeaus irgendwie ein abgestellter Güterwagen oder Bauwagen oder was auch immer. Ja und hier muss ich jetzt die die ähm, Ruhrtalbahn queren und ich hatte an dem Tag heute vor eigentlich hier oder unterwegs eigentlich mir mal was zu futtern noch zu holen äh, irgendwie entweder Currywurst oder Pommes oder nur eines von beiden ist ja alles sehr teuer geworden ich habe auf der letzten tour beziehungsweise wo ich letztens unterwegs war für Currywurst Pommes mit Mayo 7 Euro bezahlt also das finde ich schon ein bisschen naja ich sage da nicht weiter was dazu ja, darum habe ich mir gedacht okay hier gab es dann auch alles mögliche kuchen currywurst pommes gab es hier auch bratwurst was das herz begehrt ich habe es dann mal einfach bei ein paar bei einer portion pommes und einen kaffee belassen das werde ich mir jetzt hier auf diesem sims wie ihr seht zu gemüte führen da steht genau bratwurst und Kaffee. Ja, ähm, jetzt bin ich hier schon hinter dem mh, der Ruhrüberfahrt, ähm, die ich mit der Fähre gemacht habe. Da war noch das Wehr zu sehen. zu sehen, Das ist bei der Ruine Hardenstein in etwa. Und leider muss ich dazu sagen, auf der Tour habe ich jetzt ähm, festgestellt, dass mein, meine DJI Osmo Pocket Kamera ähm, irgendwie ja, eine Funktionsstörung hatte. Darum habe ich jetzt hier einige Drohnenaufnahmen, die ich gemacht habe, eingefügt. Da ist jetzt leider kein O-Ton dabei. Man sieht auch immer mal wieder, wie die Leute so staunen darüber. Ähm, <lacht> wie die Drohne mich so begleitet, während ich mit dem Rad fahre. Ja wie gesagt hier schon ähm, an der Stelle an der Ruhr. Schöner Blick hier finde ich, das ist so hinter dem Chemnader Stausee die Ruhrbrücke Chemnade und da das Stück hier sehr gut ähm, einen schönen Grünstreifen hat, wie ihr seht hier im vordergrund ähm, ist vor allen dingen auf einer langen strecke schön frei da kann man diese drohnen folge mehr funktionen da mal wieder ausprobieren weil leider irgendwie klappt das auch nicht so richtig immer auf anhieb aber diesmal hat es ja jetzt ähm, hält es auch wieder an warum weiß kein mensch aber ist so ist auch nicht ganz so einfach. Tja, hier bin ich jetzt weiter oder beziehungsweise schon etwas zu früh abgebogen. Äh, die Strafe folgt auf dem Fuß. Äh, deswegen musste ich dann äh, eigentlich einen schmalen Weg neben der Straße fahren. Aber abfahren hätte ich so oder so gemusst, dann wäre ich hier eh wieder rausgekommen. An der Ruhr. Ja, ihr seht hier so ein bisschen einen schönen Einblick. Einblicke, idyllische Blicke auf die Ruhr. Wie ich finde, das gefällt mir immer sehr gut. Deswegen habe ich diese Tour oder diese Runde auch noch nochmal wieder, wieder mal gefahren. Im Frühjahr, wenn es viel regnet oder im Winter, so habe ich zumindestens auf Facebook gehört, ähm, gibt es hier gerade an diesem, in diesem Bereich, in diesen Abschnitten auch leider oft der Fall, dass der Weg äh, dann unter Wasser steht und man ihn eigentlich nicht wirklich beradeln kann. Ja, das war jetzt hier schon, beziehungsweise ist hier gerade schon Bochum-Dalausend, hier das alte Brückenviadukt wenn man so will, mit einer tollen Stahlfachwerkbrücke. Hier rechts ein äh, E-Werk, glaube ich. Und hier, das ist die Strecke von der S9, die ich fahren werde bzw. benutzen werde. Äh, die Brücke verbindet, wie gesagt, hier die Strecke Fellbad ähm, oder beziehungsweise Essen-Kupferdrehe und Stehle über die Ruhr. Ja, hier noch voraus zur linken, neben, neben der Brücke eine Außengastronomie, kann man sich dann auch hinsetzen, um die Ecke und hier wieder ein paar stahlfachwerkartig gebaute Brücken, die ich immer, finde ich immer von der Konstruktion sehr faszinierend. Ja, hier rechts auch noch mal eine schöne Außengastronomie mit Palmen wie man sieht, die da zur Deko hingestellt worden sind. Hier muss ich jetzt links abbiegen. Hier soll irgendwie auch da in dem gelb, ähm, hell, hell, gelben Haus was da zu sehen war irgendwie auch mal Gastronomie gewesen sein. Ich habe da jetzt so nichts bemerkt. Ja, Hier geht es weiter. Ähm, an der Ruhr entlang und hier ist das Fährhaus Rote Mühle so nennt sich das zumindest ob der Name jetzt noch stimmt die Eigentümer wechseln ja heutzutage so schnell sieht sehr romantisch sehr idyllisch aus kann man also auch sicher schön eine schöne Rast machen habe ich aber auf meiner Tour nicht so viel Zeit zu. Und ich radel denn weiter. Ja, hier die Stelle fand ich auch etwas verwirrend. Hier hat man den Radweg jetzt irgendwie die Radwegführung geändert. Da muss ich beim nächsten Mal auch noch mal genauer schauen, wie und was, vor allen Dingen auch wie hier. Früher bin ich hier rechts abgebogen. Aber mittlerweile hat man hier den Radweg, ich bin es diesmal zum jetzt hier auch Premiere in diesem Video zum ersten Mal gefahren. Also wenn man da rechts den Weg runter geht, dann kann man da wohl auch an der Ruhr direkt lang gehen, aber nicht fahren. Habt ihr vielleicht gesehen in meinem Video hier an der Stelle vorhin. Da war nämlich ein Fußgängerschild. Ja hier die Brücke wie gesagt neu gemacht. Und der Radweg, wie ihr seht, sehr angenehm breit. Hier rechts auch nochmal Außengast, also Gastronomie mit Außenbereich. Und jetzt ist eigentlich der Bahnhof Wuppert äh, bzw. Essen Kupferdreh nicht mehr so weit. Ja, da war dann gerade noch ein altes Stellwerkhäuschen. Und hier ist Lukas Kulinarischer Bahnhof Essen gewesen zur Linken. Ich glaube das war mal früher der der Bahnhof der Hespertalbahn oder der frühere Bahnhof Kupferdreh. Tja, und jetzt bin ich auch schon hier am Bahnhof Essen Kupferdreh angelangt. Das hat man vor einigen Jahren hier alles mit der Betonstreckenüberführung hergerichtet und gebaut. Ein bisschen nachteilig empfinde ich immer, dass es darunter immer so ein bisschen dunkel ist. Aber naja, äh, ja und jetzt komme ich hier an dem Aufzug an, der mich nach oben zu den Gleisen bringen soll. Doch leider funktionierte der auch nicht. Ja, ich bedanke mich Yeah, für das zuschauen würde mich über ein abo besonders freuen von euch und oder auch ein daumen hoch bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen und sage mal winke winke bis zum nächsten mal